Muss man die Vergangenheit aufarbeiten? Nein! Die effektivste Weise des Aufarbeitens besteht darin, die Zukunft neu zu gestalten. Ich nenne es Neuerarbeiten. Ich habe erkannt, das Schlimmste einer alten Verletzung ist die Befürchtung, sie könnte sich wiederholen. Deshalb, je mehr Sie die Gewissheit gewinnen, dass die Verletzung nicht wieder passieren wird, werden die Gedanken über die alte Verletzung Sie immer weniger belasten. Also, konzentrieren Sie sich am besten auf neue, positive Erfahrungen. Dadurch wird automatisch die Sorge vor erneuten Verletzungen immer geringer. Und schließlich wird die schlimme Erfahrung aus der Vergangenheit immer mehr verblassen.